Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, ich sehe etwas sehr Elegantes hier. Extra für euch, gefällt sie euch? Sehr gut. Ich finde sie hervorragend. Aber heiß. Ja, es ist super heiß. Frau Mann. Ja. Da startet Österreich. Was war los, Martin? Naja, bei heute Schwarz-Blau. Die Regierung erweist uns einen Bärendienst. Einen Bärendienst? Okay. Ja. Ich hast du gelesen? Die Ministerin ähm, will, dass du in Zukunft keinen Braunbär mehr im Wohnzimmer halten darfst. Das heißt, durfte ich das? Oder? Ja, das durftest du. Du durftest einen Braunbär halten. Hey! Das ist der Informationsdienst äh, unserer Sendung, glaube ich. Ach, Österreicher so. durften... Dürfen immer noch? Sogar zwei. Wirklich? Ja. Man darf jetzt noch? Ja. Los geht's. Wo kriege ich einen Braunbären ja? Aber in Zukunft darfst du nicht mehr. Ja, die Zukunft ist ja nicht da. Naja, aber die Zukunft hat begonnen. Okay. Ja, die Wirtschaftsministerin, äh, wie heißt sie? Schamberg ich weiß nicht, ob ich mir die merken soll. Wurscht. Die hat schon mit einer... Die sind da? Voll schreist. <lacht> die hat sich schon eine Kuschelrobbe angelacht und getestet. Eine Kuschelrobbe? Ja, das ist so ein Roboter. Okay. Und mit Fell überzogen. Statt die, die Bären. Ich weiß nicht, ob sie einen Bären gehabt hat, das müssen wir sie fragen. Also, ja. wir werden auch halt schon in Zukunft von Braunbären im Wohnzimmer so Kuschelroben haben. Also, Roboter. Das ist ja nicht so lieb, ein bisschen cooler, eigentlich. Ja, like. ja. Was wir noch mehr? Ja. Zu Roboter fällt mir auch noch was ein. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hast du das Bild von Ani gesehen? Ah, der Kurz und der Ani. BFFs for life. Ja, genau. Sie haben sie getroffen in L.A. glaube ich, gell? Ja. Worüber haben die geredet gehabt? Bei Robotern. Uh, also Der Kurz wird sie wahrscheinlich Tipps geholt haben, wie man den Roboter aufsteht, von dem ich übrigens schon ewig geredet habe in der Sendung, gell? Mhm. Äh, Weil Wer weiß es besser, als der Terminator. Kein Problem. Er kriegt seine Bild gleich nach der Sendung wieder. Super. <lacht> ich auch. Eben. Aber das Bild ist schon cool. Ich mein, der eine redet gut und der andere schweigt gut. Du warst der Politik, ich habe wieder fast nicht dran, aber in dem Fall liegst du falsch. Warum? Beide reden sie gut. Aha. Nur einer von denen schweigt halt besser als der andere. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. <lacht> War ja viel los in der Woche mit dem Trump, oder? Der hat gerade wirklich viel am Start. Also, angefangen wir ja mal so mit dem äh, Putin. Ja. In Helsinki. Na, Gott sei Dank. Nicht in Wien. Ja. Aber so es sind Pussy-Pussy-Freunde. Gibt es nichts zu meckern. Ja. Bis er daheim angekommen ist, und mitgekriegt, halt, dass es nicht so gut angekommen ist. Mhm. Dann war er wieder, nein, das habe ich eigentlich ganz anders genannt und so. Eigentlich so wie immer. Genau. Trotzdem hat ihm der Putin als ein Dankeschön einen Fußball geschenkt. Das ist nett, oder? Früh. Ja. Glaubt man, wenn man den Geheimdienst von Amerika fragt, ist das ja eine Finte. Nein. Das ist unter Garantie, sagen die, da ist eine Wandzeit eine, eine, eine drin, um geheime amerikanische Sachen auszuspielen. Wo ja so ein Fußball immer drinnen ist. Naja, aber die haben doch endlich die Fußball-WM so mit 20. 4, 26, 24? Nein, für, Weiß ich nicht. In ein paar Jahren halt. Das Eben. Gemeinsam mit Kanada und Mexiko. Genau, das und über die Mauer und so. falls ein Wahnsinn drinnen ist, kann er es immer über die Mauer schießen. Auch <lacht> Also, es ist ziemlich verrückt. Ja. Aber, da ja der Trump die Wochen gerade ein wenig so, wenn er in den Medien war, dann ist es darum gegangen, um die die Amerika schlecht, schlechter für Amerika? Oder Trump, wo er auch nicht gut aussteckt. Und mit der Queen hat er sich auch nicht gerade mit Rohrbeeren bekleckert, der gute Mann. Also war er der Meinung, die Medien brauchen ein neues Thema. Abblenken. Ein staatstragendes Thema. Was? Nicht ablenkung, nein, staatstragendes Wichtiges. Er tritt zurück. Er muss eine exekutive Entscheidung treffen. Wirklich? Meine, eine Ligur, so. Wenn er auch nicht ist wenn er zurücktritt, ist das schlecht. Was macht er? Macht nicht spannend, was macht er? Die Air Force One muss patriotischer werden. Blau-Weiß ist nicht amerikanisch genug. Okay. Bis 2024 wir die in Rot, Weiß und äh, Blau haben. Also, jetzt ganz ehrlich, ja. mir ist wurscht, welche Form die Air Force One im Jahr 2024 hat, solange er nicht drinnen sitzt. Warum lesen wir die heute? Du weißt es, damit wir was lernen. Ah ja, stimmt. Und was hast du gelernt die Wochen? Der Zuckerberg, der von Facebook, der hat einen Knall. Der hat Milliarden. Knall. Na, okay. Warum jetzt im Speziellen? Wenn du eine Titte auf Facebook postest, bist du lebzeitig gelöscht. Deswegen finde ich deine Kanten nicht mehr, oder? Anderes Thema, wenn du den Holocaust leugnest, okay. sagt er, das ist nicht so schlimm, die Leute machen das nicht absichtlich. Wie, dass sie den leugnen? Ja. Okay. Der meint wahrscheinlich, seine Kunden sind Trotteln. Ja, es gibt jetzt dieses, äh, irgendein so late Night show hat ja eine Straßenumfrage gemacht mit einer Weltkarte, ja? wo es dann die ja Amerikaner gesagt haben, wie heißt das Land? Ja. Und, und 32% haben ihr Land gefunden. Keine Ahnung. Aber es war nicht sehr gut. Okay. Naja. Und deine Erkenntnis? Amerika heute, gell? Deine Erkenntnis? Du, mein, meine ist doch positiv. Also meine Super. ist. Meine ist. Äh... Na gut, ich bin noch ein zügig Walten ein bisschen. Aber es ist positiv. Also, naja. ähm, ich habe erfahren die Woche, dass wir in Österreich auch als Mensch mit Behinderung und in dem Fall sogar als Rollstuhlfahrer oder Fahrerin ins Gefängnis gehen können. Aha. Das ist, wie äh, gesagt, eine zwiegespaltene Nachricht, aber grundsätzlich eine positive Nachricht, denn das bedeutet einerseits, es ist technisch möglich. Du weißt doch warum? Na, Damals der Briefbomber, der Franz Fuchs, mhm. für den haben sie einer der ersten barrierefreien Zellen gebaut. Der hat ja keine Finger mehr gehabt, gell? Ja, genau aber lange hat es der nicht gebraucht, weil der hat sich ja erhängt. Ja, aber meine, die wird ja nicht schlecht. Das gibt's ja, die Zelle gibt es noch immer. Und es gibt mir jetzt mehr, weil die ist ja jetzt ja. in Oberösterreich, glaube ich, ja. ist die eingesperrt. Also, äh, also ich finde das gut, eben, es ist technisch möglich, mhm. und es sagt dass diese kriminellen Genies, mhm. oder auch nicht Genies, mhm. je nachdem, auch unter behinderten Menschen zu finden sind. Also ich finde das super. Und vom Standpunkt der Inklusion, ja, das ist ein grausartiges Beispiel. Was soll ich mir da noch sagen? Ah. Eine Erkenntnis! Super! Also, liebe Zuschauer mit und ohne Behinderung, begeht es keine kriminellen Akte, weil ihr sie nach. Alle. Alle. Sogar die Frauen. Da gibt es keine Diskriminierung. <lacht> In diesem Sinne. Ihr seht, die Hitze ist ziemlich. steigt mir zumindest gerade im Kopf. <lacht> Sauerstofflevel <-Näppel> sinkt rapide, <lacht> uh, falls man das merken sollte. Genau, in die Kommentare, da habt ihr Tipps, wie wir das besser hinkriegen. Uh, anyway, danke fürs Zuschauen. Du auf Facebook findet sie uns sowieso nicht mehr. Nein, weil er immer seine. oder waren es meine? Hast du meine? Wir sehen uns nächste Woche. Für ja. euch.